Ho, ho, ho! Herzlich willkommen zu einer Sonderausgabe der Schlagzeilenrevue. Heute mit Weihnachtsmann Martin. Und Weihnachtsmann Martin. Ja, hallo, meine Lieben. Ich freue mich, wieder hier zu sein. Mit dir, Martin. Geht noch so? Die letzten zwei Sendungen sind dir leider ausgefallen. Wir hatten produktionstechnische Schwierigkeiten. Wieso, du warst krank? Sag ihr, produktionstechnische Schwierigkeiten. Also, okay, jo. <lacht> Aber mir geht's wieder gut. Super. Keine Sorge. Ähm, der Martin und ich haben uns wirklich überlegt. Wir wollen euch nur mal ordentlich Danke sagen für die erste Phase unserer Sendung. Ich glaube 13, 14 Sendungen waren es. Tolles Publikum, viele Kommentare. Ihr sagt, super, ja, vielen, vielen Dank. Ja. Ähm, das wird jetzt die letzte Sendung vor Weihnachten sein und die letzte Sendung 2017. Übrigens, das letzte. Was? Wir haben eine Regierung. Ist das jetzt gut? Schreibt es drunter, <lacht> solange es noch geht. Hier. Was wollt ihr von der neuen Regierung? Was erwartet ihr euch? Genau. Solange es noch geht, hast recht. ja. Und das nächste Jahr? Das nächste Jahr. Jetzt mit der Regierung oder mit uns? Mit uns. Besseres Thema. Ja. Mit uns, genau. Also, ihr werdet den Weihnachtsstress jetzt gemütlich hinter euch bringen rutscht brav und unverletzt ins neue Jahr. Schönen Tag. Und wir sehen uns am 14. Jänner, 18 Uhr, auf Facebook und YouTube wieder. Bis dahin, guten Rutsch und ciao. Ciao.